Und es gab damals dämonischen Oder eine einfache Methode, an diese Bücher zu kommen, ist, wenn Sie beispielsweise Krishna-Bücher herunterladen, in die Suchmaschine eingeben. Diese gigantische Form von Gott atmet ganze Universen ein und aus. In einem Atemzug atmet diese Form Mahavishnu unzählige Universen aus und auch wieder ein. Und ein Atemzug dauert... Etwa 311 Billionen Jahre. Das ist zumindest die Lebensdauer unseres Universums, in dem wir uns jetzt derzeit befinden. Diese Universen dringen auch aus den Poren und aus der Nase und dem Mund und den Ohren, Körperöffnungen, Mahavishnus aus. Es sind also unzählige Universen, die existieren. Wir sind nur in einem der unzähligen Universen, die existieren, die ein- und ausgeatmet werden. Das heißt, es gibt eine zyklische Kreation. Erhaltung und Vernichtung von Universen und das dauert sehr sehr lange Zeiträume. Die vedischen Schriften sagen, es gibt Menschen schon seit äh, vielen hunderten Millionen Jahren auf diesem Planeten. Es gibt auch archäologische Funde, die das bestätigen. Der älteste archäologische, beziehungsweise der Fund, der äh, die älteste Datierung bekommen hat in der wissenschaftlichen Ratu Literatur, den ich selbst äh, gefunden hatte, äh, sagt, dass äh, in einer Erdschicht, die 2,3 Milliarden Jahre alt ist, ein menschliches Artefakt gefunden wurde. Man kann sich natürlich hier mit den Geophysikern über die Datierung streiten. Äh, äh, das kann ich jetzt nicht hier im Detail auseinandernehmen. Datierungen. aber äh, 2,3 Milliarden Jahre, das ist doch ein... Eckdatum, das einen gewissen Eindruck gibt von dem, was die Naturwissenschaft, Naturwissenschaft schon äh, hervorgebracht hat. Wo, und im Vergleich zu den Aussagen der vedischen Schriften äh, sieht man hier eine Übereinstimmung. Interessanterweise werden in den vedischen Schriften äh, verbal gesteuerte Waffen beschrieben, Mantra-Waffen, verbal gesteuert. Das kennen wir auch von. Äh, Kampfjet-Piloten heutzutage, die geben manchmal ihren Befehl über das Mikrofon einfach ein äh, zum Abschuss einer Waffe und so weiter und so fort. Gut, das ist jetzt ein etwas hinkender Vergleich, aber äh, die vedischen Schriften, was ich allgemein sagen will, sind äh, sehr wissenschaftlich und es äh, gibt immer mehr Erkenntnisse, die sich dem, was in den vedischen Schriften steht, weiter und weiter nähern. Die vedischen Schriften sprechen von Antigravitationsflugkörpern, das ist auch etwas, was äh, in der Physik noch vor Jahrzehnten verschrien war, mittlerweile aber nicht mehr, weil es einzelne Experimente gegeben hat, die antigravitationseffekte effekte nachweisen konnten. Vor vielen Jahren ist mal ein russischer Physiker aus einer skandinavischen Universität entlassen worden, weil er festgestellt hat, dass durch gekühlte rotierende Halbleiter ein Antigravitationseffekt von 2% entsteht, was, wenn man es richtig nutzt, zum Fliegen ausreicht. Diese Zeiten sind vorbei, weil Antigravitationseffekte immer mehr festgestellt wurden. Die vedischen Schriften sprechen auch von Teleportation. Das ist ebenfalls schon Wissenschafts-, Stand der Wissenschaft seit ca. 10 Jahren. Sie können in wissenschaftlichen Fachjournal nachlesen, dass man monoatomisches Gold teleportieren kann und so weiter und so fort. Unsere Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter stammen aus der Sanskrit-Sprache, unsere Ziffern.